Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft und zwar heute mit einem Special Guest mal wieder dem Tobis LG-Kanal. Äh, Leute, da ist er. Hi. Hi Leute. So, wir spielen heute Bad Boss äh, 4x2, eine Runde und äh, ja. Ja. Was? Ein Kuss. Ein Kuss. Mua. Los, die Leute. Okay. Ähm, wie gesagt, wir gehen jetzt hier in eine Runde und zwar gehen wir. Ähm, wo gehen wir rein? Ich schätze es mal kein Cut, würde ich sagen, oder? Egal. So, wir gehen jetzt einfach mal in die Runde. rauskicken, weil die äh, sind die Grün, Zack. Pokémon, dann nehmen wir die äh, Grün und start. So. Und ähm, ja, ich hoffe euch gefällt ja, das Video. Lasst eine positive Wertung dafür da und äh, haut doch mal den Abo-Button raus. Wir wollen ja die 1.5 erreichen, das wäre mega fresh von euch und irgendwie hängt die Runde, kann das sein? So. Ja, wow, die startet wieder neu, weil irgendwelche Typen meinten rausgehen zu müssen. Ja, wenn du, instant neu, wenn du Instant Start drückst. Ja, die meisten, warum, das Spiel wurde bereits gestartet. Ich kann nicht mehr das Spiel starten. Da musst du warten, ne? Ja, jetzt muss ich die 40 Sekunden warten, okay. Leute, ich setze einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder in der Runde. So Leute, da befinden wir uns jetzt auch auf der Map Pokémon. Und, äh, ja. Tobi, let's go, würde ich sagen, oder? Ah. Du kannst dich ja schon mal Bridge ein bisschen. So, ähm... Astberg, machst du YouTube? Astberg? Wer ist denn Astberg? Ich habe keine Blöcke mehr, Lennart. Ich hab noch 48, passt. Ja gib mir mal, du kannst du brauchst so langsam. Gib Geht mir die doch. mal lieber. Nein, es geht doch. Oh. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nein, ich... Alter, ah, Tobi! Geh Junge! Weg. Ja, geh, weg. Ich nee, geh du das. doch weg! Mir nee, geh du weg! Oh, Junge, ich pack jedes Mal runter! Junge, <lacht> <lacht> hallo! Mann, guck mal, wie niedrig wir sind wegen dir jetzt, Alter! So. Okay. Okay. Als wenn du da jetzt einen Weg baust, nur um Missgeburt. Ja, mach ich. Okay. Tobi, äh, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Nein, schaffen aber wir so nicht. Scheiße bauen. So. Sind wir sind einfach Erster. Was ist da los? <lacht> okay. ähm. Gut. Irgendwie buggt der Greenscreen ein bisschen rum im Hintergrund. Sieht man leicht, aber das geht schon. So. so du mit auf, oder? Ja, klar. Ja, so. blau kommt instant zu uns. Also, oh wenn, mein der Gott. wenn der BTR Bildschirm schwarz wir wird, dann... Alter. Hat, hast du gerade diesen Moonwalk da gesehen? Sein Godbridge war das? War kein das? Moonwalk, der ist runtergefallen hat instant weitergemoonwalkt. Das nenne ich kein Moonwalk. Hm, ja. Auf jeden Fall äh, back der Fa äh, Facecam, die Facecam ein bisschen rum, wenn es schwarz wird. Lennart, rot, rot, rot, rot, rot. Schwarz, schwarz, schwarz, schwarz, schwarz. Was? Rot <lacht> ist direkt bei uns. Ja. Spring runter, spring bitte runter. Ja. Ja, wow, Lennart. Ich spring nicht mehr runter, Tobi. Vergiss es. Warum sagst du jetzt so runterspringen? Willst du, dass ich sterbe oder was? Ja, jetzt fickt Roten, weil er rumliegt wie so eine Mist oder was? Ja, wahrscheinlich hat Roten Eisenschwert! Als wenn er mit Eisenschwert spielt! WTF, Leute! Nächste Runde! Wollen wir jetzt ein 1 gegen 1 aber machen? Nee, egal. Können wir. Okay. Super Mario. Jo. So Leute, da befinden wir uns auch schon in der nächsten Runde. Tobi und ich machen jetzt ein 1 gegen 1, Leute. Hm, schauen wir mal, wer der Bessere ist. Ich glaube eher Tobi, aber wir schauen mal. Es kann sein, dass Aufnahme. ich... Aufnahme. Wie bitte? Ich sag eine Aufnahme. Okay, ja. In der Aufnahme ist er meistens schlechter als ich, deswegen kann es sein, dass ich jetzt sogar gewinne. Das wäre natürlich schön. Aber Leonard, du musst zugeben, immer wenn wir nicht aufnehmen, recke ich dich immer. Ja. Okay, jetzt auch nicht immer, weil ich manchmal Scheiße baue und dadurch du natürlich die Chance nutzt. Ja. Instant runtergefallen. Klopp. So. Okay. Ähm. Und du spielst, ohne Eisen, ohne Gold. Ja, nur mit Bronze. Okay, so, es das lohnt sich jetzt wir eigentlich nicht gar immer nicht. So, Leute. Sonst ist der andere Noob. Sagen wir immer. Ja. Warte mal, was äh, ich noch machen. Nee, das Als äh, passt schon. Die, die so. wieder runtergefallen. Okay. Was siehst du, das meine ich mit in der Aufnahme? <lacht> Okay, ich bin ja, jetzt, jetzt gerade ein bisschen konzentrated äh, hier, damit ich nicht noch mal runterfall, weil ich möchte auf jeden Fall erster bei Tobi sein. Ah, das wird schwer. Weiß ich gar nicht, ob das so schwer wird. Weiß ich gar nicht, weil ich bin schon etwas weiter, glaube ich, als du, oder? Oh mein Gott, Lennart, halt die Fresse einfach, bitte. <lacht> weißt du, du weißt schon, dass ich das mit Absicht mache, dich sozusagen die ganze Zeit fragen, damit du irgendwie failst, ne? Mhm. Weil ich weiß, dass mhm. wenn ich rede, dass du die ganze Zeit verkackst. <lacht> Matt, Digga. So. Einfach die Fresse halten, du bist ein dass du schlecht im was bist, Mann. Und da nur unfaire Tricks ausnutzen willst. Ich weiß. Genau, das mache ich auch. Das macht der Abge auch immer. Immer schön unfair spielen. Oh. Äh, Tobi, wo bist du denn ganz schon? Ja, gestorben schon wieder wegen dir, du Bastard. Oh, das tut mir jetzt aber ganz leid. Leute, schreibt mal bitte kein Herz für Lennart, Alter. Schreibt, mal, schreibt Lennart. mal bitte ein Herz für Tobi. Und lasst ein Abo bei ihm da. Hallo, Tobi. Hi. Du Arsch. Hat er nicht gemacht, oder? Doch, hat er. Oh mein Gott, dieser Himmel. Ich lasse dich doch nicht hier in der Mitte vergammeln, Alter. Fuck. Damit du dich hochbauen kannst, Alter, sowas mache ich doch nicht. <lacht> Scheiße. Das Problem ist, ich sehe dich gerade nicht, weil ich die Renderdistanz zu so niedrig habe. Ich sehe dich auch nicht. Ich sehe dich immer nur ganz knapp, wenn du vor mir bist immer. Ja, ich habe die Renderdistanz so niedrig eingestellt, dass es nicht mehr feierlich ist. Das liegt daran, weil wir eben gestreamt haben, Leute. So. Ich hoffe, das klappt jetzt. Hi Tobi. Oh mein Gott, wie nubig ich von mir! So. Ja, das war schon echt lustig gerade, Tobi. Das war echt lustig. Halt deine Fresse einfach. <lacht> okay. Ich hoffe mal, du bist jetzt nicht allzu schnell im Ausrüsten. So. Ich bin leicht bei dir. Ja, wahrscheinlich, Tobi. Wahrscheinlich. Dankeschön fürs Pusten. Oh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, let's go! Ja, Tobi, das habe ich oh, vorausgesehen. das war dein Fehler, Lennart? Ich sag's dir. Wieso war das mein Fehler? Ich weiß ganz genau, warum das dein Fehler war. Wieso war ich das jetzt wollte mein Fehler? Ich wollte nämlich, dass du runterspringst. Ja, und? Ja. Und jetzt? Was ist jetzt daran der Fehler gewesen? Hä, ja, Tobi? Was war jetzt daran der Fehler? Was war jetzt daran der Fehler? Erzähl's mir. Ich wusste, dass er diesen macht. Aber egal, Tobi. Wie er sich jetzt instant wieder wegstackt, ich glaube... Oh mein Gott! Ja! <lacht> das war der Fehler, Tobi. Das war dein Fehler. Tobi, das war dein Fehler. Das war dein Fehler. <lacht> Noch eine Runde. Eine Runde sagst du? Ja. Okay, dann machen wir noch eine, eine 1-1-Runde, Leute. Wir sehen uns gleich nach einem kurzen Cut wieder. So, Leute, da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Wir sind wieder bei Super Mario. Ähm, ich hoffe, wir gewinnen noch mal diese Runde gegen Tobi. War gerade auf jeden Fall sehr lustig, wie er dann noch am Fallschaden gestorben ist. War schon, war schon Schneeke anzusehen. War schon Nein, ich bin gerade nicht wieder instant runtergefallen. Nee? Nein. Da hängen die halt die Fresse, Digga. Oh, Alter, wie ich okay. gerade durchgeleckt bin, wie so ein, so ein Mobby, Alter. Oh Gott. Kann ich hier nicht hoch? Doch, ich kann hier hoch. Hi. Hi. What the fuck? What the fuck? Nein! Oh Gott! Das war ja so knapp gerade, Leute. Ohne Mist. Ja, ich laufe mal runter wie so ein Kopf. <lacht> ja, ich hab's gesehen. Wie ist bei mir kein Bronze gespawnt? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Bei mir spawnst die ganze Zeit und ich hab on mass Bronze. Ja, ich hab gerade nur vier Bronze eingesammelt. Läuft. Aber du willst mich jetzt nicht pranken oder verarschen oder so, ne? Nein, ich meine, es wirklich ernst, dass bei mir gerade wieder nur vier Bronze gespawnt ist. Okay. Ich laufe gerade zum dritten Mal zum Bronze-Spawner, um wenigstens etwas zu haben. Das ist komisch, ja. Oh, jetzt habe ich mir noch Nachbackstick weggeworfen. Ja, ich bug jedes Mal durch diesen Block durch am Anfang, wenn ich da durchlaufe. Das ist komisch. So, einmal hoch hier. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf defensiv. Als wenn du diesen machst, Digga. Welchen? Nein, das war da nicht dumm und hör das. Was ist? Egal, ich lauf doch mal zu dir. Mach das. Oh Gott. Nein, jetzt wenn du diesen machst. Oh Tobi, ich hätte echt gerade gedacht, ich hatte echt gerade so Lack. Und komm da durch, aber nein, der ist natürlich noch da. Ach man, jetzt ich muss gesehen, ich mich schon wieder... Was? Ich hab doch gesehen, dass du äh, runtergefallen bist und dass nicht gerade... Äh ja, ich Weil weiß, dass du das gesehen hast, aber ich dachte, du weißt nicht, dass ich noch genug Blöcks Block habe, habe, um da hochzukommen. Natürlich, daran weckt jeder normaler battle instant. Ja gut, dann baue ich halt mein Bett ein. Ist jetzt auch kein Ding so an sich. Als wenn, ich schlag tausendmal mit einem Knockback-Stick auf dich ein. Du, du schlägst auf Hilf. das Bett nicht auf mich. Ich hab auf dich geschlagen und das schwöre ich auf mein Leben. Als wenn ich erstmal das Bett angreife und dann erst auf dich schlage, mich behindert. Hä, hey, natürlich, du hast die ganze Zeit das Bett geschlagen. Das sieht man in der Aufnahme. Nein, ich hab auf dich geschlagen. Das sieht ich man aber in der Aufnahme. Ey, da leckt mein Sucht rum, Alter, wie so eine Hugel. Oh Mann, ey. Leute, ich bin so müde auch schon, ne? Aber wir müssen jetzt das hier noch aufnehmen. Wir nehmen jetzt seit äh, 18 Minuten auf. Oh nein, ich bin so eine Missgeburt. Ich bin schon wieder runtergelaufen, Alter. Ach, lächerlich. Ich hab mir noch gerade alles zusammengefarmt, ey. Und nochmal. So, so, so, so. Zack, zack, zack, zack. Okay. Ich hab dich gerade gehört, du kleines Arschloch, ne? Ich wusste, dass du so ein Arschloch bist, Tobi, ne? Komm jetzt her! Komm her! Wow, höchstwahrscheinlich! Höchstwahrscheinlich! Jetzt fliegt er! <lacht> Nein! Da seht ihr jetzt, wer der beste ist. Aber das kann doch nicht oh sein. Naja, eine Runde gewonnen, eine Runde verloren, Leute. <lacht> Ich würde sagen, äh, Tobi, das ist der GG. <lacht> so, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Wertung dafür da. Und, und ähm, auf tschau, genau, checkt auf jeden Fall den Tobi's LG-Kanal ab. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr das mal machen würdet. Und, ähm, ja, das war's von mir. Hast du noch was zu sagen? Ähm. Not unbedingt beim 12-Stunden-Livestream am Wochenende vorbei, denn da werden ich und Lennart vertreten sein. Ich dann mit meinem Gaming-PC und Lennart mit der Gaming-PC. dann werden wir zusammen, weiß ich nicht, viele zocken. Genau. Zum Beispiel äh, wird Lennart dann auch nicht, soweit ich, ich weiß, auch mal Rocket League zocken. Ich glaube, am Anfang des Streams würde er das machen. Vielleicht, ja. Oder? Ja. Weil das Spiel habe ich nämlich auf meinem PC. Ja, auf jeden Fall Leute, das war's, schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei, schaut auch beim 12 Stunden Stream vorbei, da fängt Samstag äh, gegen 12 Uhr an und äh, das war's von dem Video, haut rein, bis denn und ciao.